Ich liebe wohl diese oh. oh. oh. oh, das nicht so Alles gut bei ja. dir. Scheiße, ich glaube, ich habe genau das Metall gepisst. Ich. <lacht> oh, oh, oh, oh. ich muss erst einpacken, Alter. Oh, scheiße. Oh. oh, scheiße. Ja, aber man muss auch ehrlich sagen, hier das Metall hat ziemlich trocken ausschaut, das hat ein bisschen Wasser gebraucht. <lacht> okay, Waszen, okay. Alter. Das finde ich cool. Bin ich ich habe gesagt, das Metall, das hat ziemlich trocken ausgeschaut. Wir haben es ja bloß gut gemeint, das muss ja noch wachsen, ne? Eben.